So. also jetzt der zweite, oh, Verzeihung, ja. <lacht> der zweite Versuch, ich habe mir immer noch ein Whisky eingeschenkt, ähm, ich mag Whisky und ähm, ich dachte, es ist Stil echt. so hm. quasi Kaffeehaus so mit, mit Schuss. Genau, es ist jetzt schon der vierte Versuch, nee, das, das, nee, das nicht, aber jetzt, klingt, jetzt klingst du schon nach dem vierten Mal einschütten. klingst du jetzt schon ein bisschen, ich Nee, alles gut, genau, ja, ähm. Ich glaube, auch eine ganz schön spannende Runde. Ähm, vielleicht kriegt man ja noch mal Besuch ähm, vom, vom ähm, Ali, Ali Daji. Ali Daji heißt er, glaube ich. Ne? Ja, ähm. auch, auch bekannt unter 21 Palm Street. Also so ein, einer von, den, von meinen Lambo-Kollegen. Genau. <lacht> so so ein dummes ja, Man Genabe. kann ja einfach kommen und gehen, wenn man will. Genau, richtig. Es ist äh, nicht so ein Kommunismus, von daher. Ja, das stimmt. Genau. <lacht> ja, weiß nicht. Aber, ähm, Mhm. Ich habe hab tatsächlich äh, in, in eine Frage, weil ähm, Oh Gott mhm. <lacht> ähm, Wir hatten eben im Vorgespräch gesagt, äh, Glaubenssätze ändern ähm, mhm. Wie doll spielt denn noch so die Psychologie mit rein? Also wie mh, wie, wie sehr stoisch kann man sein? Ähm, vielleicht auch buddhistisch? Um so ein bisschen das auch noch mit einzubeziehen. Ähm, ähm, ja, wie, wie, wie deutsch spielt die Psychologie im Libertären rein? Wow. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ne? Sehr umfangreiche Frage eigentlich, weil letzten Endes Kommt so ein bisschen auf die Betrachtung an. Also, also was, was, was meinst du? Also Psychologie hast du halt immer, ne? wo Menschen sind, es halt so Psychologie. Mhm. Ähm, ob das jetzt ähm, ja, also das geht ja letzten Endes los, ähm, wenn, wenn du eigentlich schon, also in der Praxeologie, also Praxeologie ähm, machst du ja grundsätzlich. Also das heißt, ähm, die Praxiologie, also die Erkenntnistheorie ist ja quasi auch Teil der Praxeologie und nach Erkenntnis. Streben ist Handeln sozusagen, ne? ähm, mhm. Denn ich kann halt ähm, oder mit also Wissen ist halt letzten Endes ein Mittel für, für Handeln, um letzten Endes Ziele zu erreichen. Ne? Das heißt mhm. also ein Nicht-Handelnder hätte keine Verwendung für Wissen. So, deswegen ähm, ist die Praxiologie als ähm, von als eine a priori Wissenschaft sowieso auch schon ähm, in der Psychologie mit oder in der Erkenntnistheorie erstmal eingepreist, aber auch in der Psychologie, weil ich ja ähm, über Wissen, über Erkenntnisse, aber auch über über Axiome letzten Endes ähm, ja, Ziele verfolge. Alleine meine subjektiven Werturteile, ähm, die Berücksichtigung dahinter, dass die Zukunft ungewiss ist, ähm, dass ich sozusagen, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, also über Präferenzen, Vorlieben sozusagen, ich die die Ziele verfolge, mir Mittel nehme und diese Ziele, die ich verfolge, die sind subjektiv. Also die kann, die kann man eigentlich auch nicht bewerten. So, also man mhm. kann Ziele bewerten von jemand anderem, aber es macht halt keinen Sinn, weil derjenige, der einen, einen Handel betreibt, ein Ziel verfolgt, ähm, wird sozusagen am besten sagen können, welche warum er das macht. Und das ist aus der Psychologie letzten Endes getrieben. Natürlich ähm, spielt da auch, ähm, das ist wieder dieser, dieses, dieses, ähm, das, was, ich weiß gar nicht, wer, ähm, Andreas Thielke schreibt, das auch so ein bisschen, wenn man sagt, freier Wille ne, in Anführungsstrichen gesetzt oder auch der ähm, Rolf Buster hat das ja in, diesem, in seinem Hammer-Interview da beschrieben. Ähm, also zum einen, dass du erstmal Ziele verfolgst, also deine Kenntnisse, die du über das Leben, über Erfahrungen, aber auch über die axiomatischen ähm, ähm, ähm, Gegebenheiten sozusagen, das heißt, über Logik, über Tautologien ist es das Sein und ähm, Erfahrung letzten Endes form sozusagen aus, der, aus diesen Tautologien, aus der Logik eigentlich gewisse ähm, Wertvorstellungen, Erfahrungsvorstellungen nenne ich jetzt mal, also dieses, das sogenannte eigentümliche Verstehen, um letzten Endes für sich selbst, also im Laufe des Lebens tue ich ja lernen, weiterlernen, mich verbessern. Also ich, ich versuche versuch mich ja ähm, im Laufe meines Lebens weiterzuentwickeln, zu optimieren. Also man strebt ja nach einem Optimum, sage ich mal, für seine Handlungen. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ähm, genau, dass, dass man letzten Endes, ich bin voll raus jetzt gerade. <lacht> ich weiß gar <keine> nicht. Äh, Tautologie heißt Logik oder ähm, Genau. das einmal für mich? Genau, also die Tautologie ist ja letzten Endes, ähm, ja, es ist eigentlich die Logik, genau, also die die die die die Logik als solche, die Lehre ähm, von, von Alter, ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte, das ist so, <lacht> zum Kotzen, dass, wenn ich aufnehme, ist es richtig abartig, genau, so. das, das, das, das kann man nicht so stehen lassen, ich glaube, wir müssen das nochmal anfangen. Wir haben einen Gast gekriegt. Ach, haben wir schon ich stelle die Frage einfach gleich nochmal. Genau, also, pass auf. Ich, ja, du kannst die Frage nochmal stellen. Ich, ich sammle mich gerade. Genau. Also, also, ich habe gerade gedacht, äh, inwiefern, also wir, wir sind ja aufgewachsen äh, durch, durch, durch Prägungen. Ähm, wir werden geprägt, keine hm. Ahnung, du, du, du wächst in einer baptistischen Familie auf und kriegst dann dementsprechend Werte mit. Und danach hm. handelst du ja, ohne das jetzt in irgendeine Wertung zu setzen. Äh, aber, mh, oder Amish-Leute, also ne, diese Amish-People in Amerika, hm. ähm, die haben ja ein ganz eigenes Wirtschafts, ähm, eigenen Wirtschaftskreislauf sozusagen. Das passiert ja alles irgendwie in der Gemeinde. Mhm. Ähm, aber inwiefern kann man denn zum Beispiel? Ähm, also, wie, wie, wie könnte man solche Sachen rausnehmen und rein nur auf psychologie des menschen gehen also ich, ich handle weil ich einer gruppe mich zugehörig fühlen möchte oder ähm, ich handle weil ich ähm, eine bessere finanzielle S stellung haben will oder oder oder mhm. oder und wie wie können denn wertesysteme von außen wie zum beispiel religion aus diesem mhm. ganzen rausgenommen werden auch genau ähm, <lacht> da kann ich noch mal anknüpfen ähm. Also was ich vorhin sagen wollte mit freier Wille, der ist der ist nicht de facto frei, weil letzten Endes sind die Entscheidungen, die Erfahrungen, die man halt sammelt und die Entscheidungen, die man trifft, die sind halt ähm, ja über, über die Handlung, über das Lernen, was man sozusagen hat oder hatte, äh, beeinflusst. Sozusagen kannst du auch über deine religiösen, äh, ideologischen Werte letzten Endes einen Einfluss haben und, oder eine Art, ähm, ja ich sag mal, Zwang vielleicht auch wegen bestimmten Personen, Gruppen, was auch immer. Bestimmten Glauben setzen, was auch immer, ähm, eine gewisser Weise nicht freiwillig handeln. Also freiwillig im Sinne von wirklich frei. Das, das mhm. liegt halt wirklich immer daran, äh, wie, was sind deine, was ist deine, ähm, deine Vorgeschichte letzten Endes. Genau. Ähm, ähm, ähm, äh, genau. Ähm, jetzt wollte ich kurz noch. Ja, also der Punkt ist, ach genau, ich wollte nämlich auf den Puster nochmal zurück. Und der Puster hat so ein bisschen angespielt auf diese sogenannte Zwangsbilanz, die man eigentlich hat. Ähm, er beschreibt das hat es so ein bisschen beschrieben mit, ähm, zum Beispiel ist man auch nicht mehr, also, Libertarismus nee, sagt ja auch, oder der, die Praxeologie, oder die oder wir wollen ja zur Katalaktik, das heißt prosoziales Denken oder Handeln, meine ich, freundliches äh, Kooperieren und Handeln miteinander, ähm, was dann sozusagen auch ähm, im Handeln in der Gesellschaft, in, in der Ökonomie eigentlich ähm, zur die Ergiebigkeit der Arbeitsteilung auch erhöht, sozusagen. Und mhm. wenn ich jetzt in einer Gruppe zum Beispiel bin, von der du gerade sprachst, also wie es vielleicht auch eine, also es muss ja nicht mehr religiös sein, es kann auch einfach nur Person sein, ne? also Person ne? so ich sag mal so ein bisschen auf in Anführungsstrichen, ja, nicht Anführungsstrichen, aber schon eine kollektivistische ähm, Sache sein, eine Personengruppe oder Person, die letzten Endes eine zentrale Rolle spielt. Das hast du ja manchmal in bestimmten Hierarchien, das hast du in Gesellschaftsstrukturen halt eben, das können auch kleine Gruppen sein, ähm, die können vielleicht ein gewisses Vetorecht, sage ich mal, haben, wo du ähm, vielleicht für dich persönlich, und das ist jetzt diese Zwangsbilanz, sagst, okay, ähm, bis zum bestimmten Punkt gehe ich da mit, weil am Ende des Tages. Kann es sein, dass Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht aus deiner Sicht nicht so cool sind? Das heißt, ich kann, du kannst dich nicht damit identifizieren oder verlierst sogar daran. Also äh, es ergibt sich für dich eine, eine Situation, die nicht eine Win-Win oder win-neutral ist, sondern die äh, Win-Lose letzten Endes ist. Also, das wird dann halt Pareto unvergleichbar. Und in, so einer, in der Gruppe ist es halt dann wichtig, dass man für gewissermaßen dann ähm, mit anderen, ähm, ich sag mal, Handlungsweisungen dass man sagt, okay, es gibt dann vielleicht, ähm, ich, wenn ich jetzt auf das und jenes verzichte, ähm, da kann ich mich der Gruppe vielleicht unterordnen und sagen, okay, ähm, da, dagegen habe ich aber äh, an einer anderen Stelle gewonnen. Aber, mhm. <lacht> aber es, ist, macht ja glaub... immer, es macht ja auch mhm. immer ein, ein, ein, wir haben die Wahrheit und die anderen sind die Blöden. Also es ist ja immer mhm. ein, um, um, keine Ahnung, um, wenn... Wenn ich so und so handle, dann ich, zähle ich zu den Guten. Ich weiß also, mhm. was gut ist. Ähm, und wer nicht so handelt, ist äh, prinzipiell doof und scheiße und böse. Also schließt der andere automatisch aus, was ja auch wieder ähm, psychologisch gesehen mhm. wieder so ein Machtverhältnis macht. Ähm, mhm. Und ich frage mich halt, inwiefern kann man, ähm, kann man sowas umgehen und diese Glaubenssätze so hinterfragen, dass es nicht irgendwie auf irgendeine ESO-Schiene kommt, sondern ähm, ein wirkliches, mhm. ey, was passiert denn da eigentlich? So. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie, also ich, ich denke gerade so ein bisschen an die die diese, ähm, die, die Begründung, warum Wohlfahrtsstaat eigentlich notwendig ist. <lacht> ähm, ist, ist. Über die, über lange Zeit sozusagen, ähm, diese Prägung von Paternalismus, also ähm, das, das Belügen zu sich selbst oder ähm, das Nicht-Besser-Wissen oder das, das Hinauszögern von Entscheidungen, ähm, was dann auch zu, zu Fehlanreizen oder Fehlallokationen führen kann, das sind immer so, ähm, also da werden auch Narrative ver verwendet, wohlgemerkt, um vielleicht auch die Leute zu beruhigen oder ähm, es, es wird an irgendwas geglaubt, dass sich sozusagen die Situation über bestimmte Interventionen letzten Endes verbessern können. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Narrativ, in so, so ein Denken in den Menschen, dass ähm, wenn dann irgendjemand so die, ne, wie die wie es halt bei den ähm, Sozialisten halt ist, dass sie in so eine zentrale Stelle ist, die das ähm, das Gelbe vom Ei verspricht, also ähm, eine absolut utopische Welt eigentlich verspricht, äh, auf ökonomischer Ebene absoluter Unsinn ist, ähm, dass die Leute halt daran glauben, ne, fest daran glauben, ohne das dann zu hinterfragen, weil es für die vielleicht ähm, nicht zwangsweise ähm, tautologisch klingt, also Logik, ich komme nochmal zurück, Tautologie ist Logik, hm. das wollte ich dann sagen. Genau, ähm, und das ist ja auch diese Kritik eigentlich, dass man ähm, sozusagen sich dann abwendet von der, von praxiologischen Denken oder von, von, von ähm, ich sag mal oder ähm, aber anders die bestimmte Untersuchungen Betrachtungen ähm, hinterfragt man gar nicht mehr ob deren Konklusion einfach falsch ist also deren Schlussfolgerung sondern man nimmt halt einfach an und wenn die so hm. wenn sozusagen in diesem Prozess der Kausalität irgendwo die Prämisse falsch liegt dann ist ja auch die Konklusion falsch ähm, dann interveniert man halt oder also man interveniert um zu versuchen irgendwas Besseres herbeizuführen und hm. man bedient sich dann halt bestimmten Narrativen, zum Beispiel, das ist ja so ein ganz gutes Beispiel, ist ja der das, das, also Scientismus ist so ein, so, ein, so ein Mittel als Zweck zu sagen, zum Beispiel ja, die, diese ganze Klimahysterie, die Corona-Krise, das sind halt alles, ähm, das sind alles so Narrative, um an bestimmten Personengruppen, also eine also wirklich eine glaubwürdige Personengruppe oder, oder, oder politischen Unternehmer, würde ich schon fast sagen. Ähm, dass die das polemisch so gut verkaufen, kann man sagen, dass man ähm, das, dass sie das selbst glauben oder dass das sogar einfach andere glauben, das so fressen letzten Endes. Ne? Ähm, also quasi und, Probleme erschaffen und gleich die Lösung parat haben, wie so, ein, wie so, ein, wie so Eltern, die Kinder irgendwie verhätscheln. Genau, das, also das ist so, und, und das glaube ich, ja, genau, und da glaube ich nämlich ganz stark dran, oder was glaube ich, das hat auch eigentlich Mises beschrieben oder, oder auch untersucht in äh, die Gemeindenwirtschaft, was, also das ist ja die, oder was nicht, nicht nur in der Gemeinwirtschaft, also ich wollte darauf hinaus, er ja, beschreibt so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen zu weit, da müsste ich weiter ausfallen, das will ich gar nicht sagen, aber dieser Versuch, dieser Gedanke, da gibt es ein paar, paar Werke, wie zum Beispiel von Mises auch wieder, ähm, ähm, ähm, die äh, antikapitalistische, äh, antikapitalistische mentalität <lacht> wo er halt beschreibt also oder, oder Mises beschreibt sich äh, beschäftigt sich halt damit mit der kulturellen und ideologischen ablehnung des kapitalismus per se so mhm. der argumentiert da halt sozusagen dass diese mentalität also eine ein produkt einer sogenannten oder einer fehlbildung ist oder eine falsche wahrnehmung äh, der wirkung des kapitalismus so <lacht> das müsste man vielleicht noch mal beschreiben was, was bedeutet hier kapitalismus ähm, doch, so weit will ich gar nicht hinaus. Ähm, es geht aber halt darum, dass, ähm, dass sozusagen ähm, die, die, die, die sozialistischen und kollektivistischen Ideen letzten Endes ähm, Dinge erfinden, das will er eigentlich damit sagen, und die, die, die Lehre, an die, die Kritik, ich an dieser Lehre der Sozialisten, ähm, mit irgendeinem Unsinn untergraben werden. Ne? Also deswegen, also ein gutes Beispiel ist vielleicht auch, ähm, dass man, das schreibt er halt in die Gemeinwirtschaft zum Beispiel, dass eigentlich Sozialisten oder indem man halt versucht, ähm, ja, äh, Recht selbst oder ähm, auf einer subjektiven Art, auf einer willkürlichen Art diesen Rechtspositivismus ähm, in das Gesetz oder in das Recht zu integrieren, also dieses Recht zu reformieren, ähm, schafft man sich eigentlich, konstruiert man sozusagen eigentlich eine gewissermaßen eine eigene Ideologie, eigene Glaubenssätze. Und das ähm, ist dann sozusagen nicht nur ähm, rechtlich legitimiert, sondern das ist auch das verinnerlichen die leute einfach ich glaube hm. das ist so ein, so ein das psychologisch ist, das, hm. das ist ja ähm, das nennt man ja also, soweit ich das verstanden habe nennt sich das ja gaslighting eigentlich also hm. ähm, man hat eine wahrnehmung von ähm, irgendwas läuft schief man ist die ganze zeit im hm. hamsterrad man hechelt hinterher man kann sich kein eigenes haus mehr leisten und all die ganzen symptome die man halt so wahrnimmt aber und man, und man spricht das vielleicht an, man geht vielleicht auf die Straße oder man wählt plötzlich was anderes oder wie auch immer ähm, und nutzt seine vermeintliche Stimme, die man ja ach so hat als guter Bürger ähm, mhm. und bekommt dann aber eine, eine Erklärung, die halt überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt und ähm, verzerrt einfach die, die Wahrheit und macht für das Ad Absurdum, was was ja eigentlich ähm, was einem eigentlich gelehrt wird, also ja. äh, guck wa, wa, was was was irgendwie Sache ist, ähm, schärfe deine Wahrnehmung auch, also alles was auch was, irgendwie zu den Menschen dazugehört. Ähm, und der Staat sagt dann aber, ja nee, das ist aber der Kapitalismus und das ist irgendwie das mhm. Problem vom Patriarchat und Gendern und Frauen überhaupt mhm. und ähm, gibt dann die Erklärung für die Probleme, die man die man spürt. Hm, ganz korrekt, ja. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, das ist halt so, ähm, also das, ich glaube, Thorsten Polleit hat das, ist, äh, also zum, zumindest habe ich bei Ihnen zuerst gelesen, das ist halt nochmal so, die, äh, nennt es die Neuauflage der Marxischen Verelendungstheorie, ne? also dass man sozusagen also der Kapitalismus, ne, ähm, Also der, der, also der, die Veränderungstheorie, die besagt halt ganz einfach im Kapitalismus, dass Löhne und Lebensbedingungen der Arbeiterklasse weiter sinken, ne, Während die Profite und die Macht äh, der Kapitalisten zunimmt, so. Mhm. Und also dieses Narrativ zu schaffen, ne? Ähm, die die Also Kapitalisten suchen halt immer wieder äh, Möglichkeiten, um Kosten zu senken, Gewinne zu maximieren und, und damit halt die Ausbeuterklasse ähm, auszubeuten. Das, mhm. das ist halt so der ihr Narrativ. Ähm, aber es gibt noch andere N Narrative oder, oder, oder ähm, sozialistische Denknarrative. Und zwar, das ist auch so, das hatte, glaube ich, ähm, also ich hatte das bei Oliver Janich mal gelesen, ähm, das, kommt, das ist von, kam von Lenin, also die Sozialisten haben das schon immer gemacht. Also heute würde man sagen Neusprech, Lenin nannte es esopische Sprache, ähm, dass man sozusagen die Sprache als ein Recht, also Sprache ist ein sehr wichtiges Instrument, gerade für politische Kontrolle und Manipulation. Mhm. Und mit dem Neusprech ist es halt sozusagen, ähm, dass man eine politisch aufgeladene Sprache hat. Ne? Also ähm, dass man dass der Bevölkerung bestimmtes äh, Kokatenation oder beziehungsweise ähm, ähm, irgendein Wording letzten Endes mitgibt, ähm, um eine politische Agenda einfach zu unterstützen, durchzusetzen. Ähm, und das das hat man zum Beispiel, ich hatte mich letztens auch mal, also letztens schon ein bisschen länger her, das war am Anfang eigentlich relativ am Anfang vom Ukraine-Krieg ähm, von den Bitcoiner. Ich will den Namen nicht sagen, ich würde das gerne sagen. Ich, ich mag ihn sehr. Ähm, der hat halt Kontakte halt oder hat mir also geschrieben, ähm, er kannte halt auch so Ältere äh, Leute, die halt extrem propagandiert, propagandiert wurden, quasi von von äh, also ne, von der russischen Propaganda letzten Endes. Also, dass man zum Beispiel geglaubt hat, bis zum Schluss, ähm, der Holocaust, de, der wurde einfach erfunden. Das, das gibt es nicht. Ne? Also, der, der das war halt so tief in, im, im Kopf drin, einfach durch die harte Propaganda aus der früheren Zeit. Ähm, wo da halt Narrative einfach geschärft wurden. Also richtig abartiger Scheiß. Entschuldigung, jetzt muss ich hier, kann man das schneiden? <lacht> <lacht> ja, ja nicht, hast du ja, Scheiße gesagt? Ja, ich habe jetzt Scheiße gesagt. Dann wären wir hier zensiert. <lacht> egal. Aber ähm, ja, ich habe ich hab jetzt ein bisschen ausgeholt. Aber das ist genau, also dieses, nochmal mal zurückzukommen, ähm, Neusprech, also Lenin und, und Stalin, ne? Ähm, sozusagen um eine politische Dissidenz letzten Endes zu unterdrücken und die Kontrolle über öffentliche Meinung zu bekommen. Und das schärft halt Narrative und äh, ist halt, ist halt ähm, wie, wie ich glaube Oppenheimer hat es gesagt, ähm, das po politische Mittel äh, der, äh, der Täuschung durch Propaganda. Hm. Ich habe mal gehört, dass ähm, der Cousin, glaube ich, von Freud ähm, PR erfunden hat. Also der hat dieses ganze ähm, Image-Ding, wie manipuliere ich die Massen und so weiter mit Bildern, Worten. Ja. Das hat der wohl in Amerika groß gemacht. Mhm. Das fand ich ganz spannend, dass, weil, weil ja. es ja da auch dann wieder diesen psychologischen ähm, ähm, Hintergrund gibt. Und ich finde auch gerade in der Werbung ist es ja auch mega doll zu merken. Also nicht nur hinter den Kulissen in Agenturen oder so. Ähm, da laufen ja auch ganz üble psychologische Macht Sachen, aber dass da eben auch nicht, also keine Ahnung, ob das so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass gar nicht verstanden wird, wie ähm, wie doll die Menschen, die für diese Werbung arbeiten und sich das ausdenken, um irgendeinen Quatsch an die Leute zu bringen, ähm, dass die mhm. ja be benutzt werden, also die mhm. ähm, die sind ja in diesem ganzen System von, von Kredit und Schuld und so weiter, sind die ja ein entscheidendes Rädchen, um den ganzen Ramsch, den äh, hm. kaum einer braucht, irgendwie das den Leuten auch zu verkaufen. Hm. Und, und gleichzeitig ähm, ist es aber halt dann ähm, ja, mega dieses, dieses Spiel von, ah, ich, ich, ich bin hier der Beste, ich habe die beste hm. Kampagne gemacht und so weiter. Das nur so als Side-Story. Hm. Ich, ich, was mir da gerade mal einfällt, ist halt so ein bisschen, so die, die, also diese, ähm, also, Mises, also Mises mit seiner antikapitalistischen Mentalität oder auch, es gibt noch ein paar andere Werke, ähm, ich glaube, ich hatte mir das mal irgendwo aufgeschrieben. Schauen wir mal schauen. Ja, weiß ich nicht genau, das hatte ich mir mal vor einer Weile aufgeschrieben, genau, es gibt dann nämlich noch ähm, äh, von ihm Socialism and Economic and Sociological Analysis, ähm, und da, da suchte er eigentlich ähm, auch nochmal die sozialistische Theorien und ihre praktischen Auswirkungen. Ähm, er argumentierte halt sehr also erstmal über die wirtschaftliche Ineffizienz und politische Unterdrückung, ähm, aber das ist genauso auch wie bei der antikapitalistischen Materialität, dass ja eigentlich so ein bisschen diesen Sprung, weil wir, du hast ja angefangen von Psychologie zu sprechen, ähm, oder den Sprung, diese, diesen Spagat letzten Endes nur machen kann zwischen Praxeologie und, ähm, ähm, und Psychologie, also Thymologie sozusagen ist das dann, diese ganzen... Ähm, subjektiven Wissenschaft oder weil, ja, subjektiven Wissenschaften letzten Endes, die die sich äh, nur über die Psyche erklären lassen oder über ähm, das ist ja auch die Naturwissenschaften, die lassen sich halt nur über ähm, objektive unpersonelle Messgrößen, die ich selbst bestimme, wohlgemerkt, ähm, ja, zu Ergebnissen führen, was auch wiederum dann dieses eigentümliche Verstehen das ist dann sozusagen auch wieder die Methode des Eigentümlichen Verstehen, dass ich dann daraus ähm, Relevanzurteile, interpretiere, äh, mhm. äh, Sätze, genau. Ähm, um den Bogen jetzt zu kriegen ist, ähm, die Kritik ist ja der Praxeologen, weil die Praxiologie eine harte Wissenschaft ist und Naturwissenschaften und eigentümliches Verstehen ähm, eine weiche Wissen oder weiche Wissenschaften sind, ähm, ist, sind die Methoden ähm, sozusagen, ja, das, das, ähm, also die aufgestellten Thesen, die gehen halt quasi entgegen den, Hart also die Thesen der, der was ich, Scientisten, politischer Unternehmer, wenn man zum Beispiel über Klimahistorie, also Klimawandel redet, über Corona, also welche Maßnahmen legitim sind, wie sich der Virus verhält und was auch immer für ein, für ein Bullshit sozusagen, dass dann trotz Untersuchung immer ein persönliches Element in diesen Bewertungen bleibt hm. und die sind halt nicht, also diese und die sind halt wirklich, ähm, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also die, die, die, die Analysen sind ja letzten Endes dann, ah, wie, wie komme ich jetzt so wieder zurück, ähm, was wollte ich eigentlich sagen, <lacht> es ist, aufnehmen ist gar nicht so leicht, ne? ähm, also erstmal die, die Gegenprobe zu machen, also der Punkt ist halt, die Untersuchungen, die, die also nehmen wir an, die machen halt korrekte Untersuchungen und du müsstest quasi eigentlich auch ähm, in der Naturwissenschaften, wenn es zum Beispiel ein Coronavirus ist, müsstest du eigentlich die Möglichkeit haben, unter gleichen also zu Bedingungen zur zu anderen Zeit am anderen Ort ähm, ähnliche Experimente zu machen, um an relativ gleiche Ergebnisse zu kommen. Aber du lässt, es lässt sich halt nicht, ähm, die, die Prämisse oder die Voraussetzungen lassen sich halt nicht isolieren. Also das, das, damit wirst du halt erstens vielleicht unterschiedliche Untersuchungen machen und vor allem zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und das nehmen die aber trotzdem dann, das ist halt die Kritik letzten Endes, dass die, die, die, die Interpretation der Ergebnisse Nutzen sie, sie dann sozusagen als, machen die quasi aus dieser weichen Wissenschaft eine harte Wissenschaft und stellen es halt als ähm, objektiv äh, gültig hin und sagen, okay, wir, wir müssen das machen, weil, ja. und das ist halt der Punkt, ne, also das, die, und das, das, das Fatale ist ja dann ähm, im Endeffekt, wenn ähm, Maßnahmen, die eben nicht funktionieren, weil hm. Impfschäden da sind oder was auch immer, oder weil die Impfung vielleicht gar nicht funktioniert, dass das gar nicht angesprochen wird, dass Leute mundtot mhm. gemacht werden, äh, mit Absicht ähm, keine Arzttermine bekommen oder wie auch immer, ähm, dass das dann eben verschleiert werden muss, dass äh, allgemein ähm, oder dass Wahrheiten für allgemeingültig mhm. erklärt werden. Mhm. Ja, genau, das ist, das ist genau das Problem. Also es ist auch ähm, ähm, auch dieses das induktive, also was, was man halt immer viel hat, ist halt immer so ähm, die, die ähm, Also diese, na, nicht vage will ich sagen, sondern dieser, diese vermischte Betrachtung äh, in der Gesellschaft von vielen Dingen, dass man natürlich äh, tust, tut man selbst immer ähm, eigentümliches Verstehen benutzen, weil du wirst de deine Relevanzurteile nutzen, um bestimmte Ein um eine Einschätzung zu machen. Umso mehr Informationen dir vorliegen, umso präziser kannst du vielleicht eine Einschätzung machen und es kommt natürlich aufs Thema an es kommt auf die Anzahl der Parameter an die eigentlich da eine Rolle spielen die man vielleicht gar nicht im Fokus hat aber der Punkt ist halt das worauf ich hinaus will ist dass, dass man zwar immer vielleicht sich bestimmte ja, Themen zunutze machen kann versucht mathematisch tautologisch also logisch also Logik zu verwenden zu sein in, aber trotzdem immer wieder dann ähm, in diesen indukt, das induktive äh, Denken äh, sozusagen abdriftet. Mhm. Das beobachtet man halt ganz viel, ähm, auch so bei Diskussionen, auch auf Twitter kann man das auch gut nachverfolgen. Ähm, aber das ist halt menschlich. Ähm, das, ist halt, das sind halt so, weil es fehlen halt manchmal einfach Informationen oder man hat halt Erfahrungswerte gesammelt empirisch, ähm, die sich sozusagen bewährt haben und dann ähm, daraus vielleicht ab, aus einer Situation ableiten lässt, wie, wie das dann sein könnte. So, ne? ähm, aber wenn ich sage, okay, ähm, also man kann sagen, ne, alle Schwäne, die ich bisher beobachtet oder die bisher beobachtet wurden, die sind weiß und alle Schwäne sind halt so weiß. So, das ist so die induktive Methode und dann heißt das ja am Umkehrschluss, wenn ich jetzt, äh, das war glaube ich 1700, im Jahr 1700 war das, irgendwo da die Drehe, äh, wurden in Australien halt schwarze Schwäne entdeckt und damit äh, ist die, ist die, äh, weil die Prämisse war, aber die Konklusion halt falsch, mhm. ne? Das ist halt das Problem und die De deduktiv wäre halt wirklich, dass man und das macht die Praxiologie halt ganz gut, ähm, wobei die Praxiologie da auch ähm, das das, das versuche ich ja auch immer in den Artikeln, dass man ähm, Kausalitäten, also wenn dann Beziehungen setzt, die dann letzten Endes ähm, also schon a priori, a priori sind, also dass man sagt, okay ähm, ähm, was kann man da sagen, ähm, jetzt habe ich gerade kein Beispiel, das ist auch geil, vielleicht nochmal an den Schwänen, ähm, ähm, alle Schwäne sind, also das ist so der, das ist jetzt sozusagen ähm, die deduktive Blickweise, ich sage, alle Schwäne sind weiß, jetzt sehe ich den Schwein, dieses Tier ist ein Schwan und dieses Tier ist weiß, so, es gibt aber halt, ähm, also die Konklusion ist, ist halt schon falsch, weil es gibt ja schwarze Schwäne, weil die Prämisse auch schon falsch ist, ne? mhm. und das ist halt der, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, ob das jetzt richtig gut, gut rüberkam. Hm? Äh, doch, also <lacht> ähm, im Prinzip kannst du nicht ähm, von zwei zufälligen Ereignissen, die beobachtet wurden, auf alles schließen. Genau. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, mit ähm, die vors vorsichtig oder ich, wenn ich sozusagen Artikel schreibe, Praxolog also handlungslogische ähm, ähm, Aussagen tätige oder, oder Sätze schreibe, dann wäre es wie folgt: dann, dann würde ich da würde ich mir nicht anmaßen, es gibt halt nur schwarze und weine, weiße Schwäne, äh, sondern es, es gibt halt diese Schwäne. Ne? Es, es gibt halt Schwäne. Oder ähm, ich würde auch nicht schreiben, und das hat, das hat auch Rein Tage, Tage Sadegan gesagt, ähm, ähm also ich, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, ob das jetzt a priori ist, weil man sagt, ähm, wenn man zu viel Geld druckt, ähm, wenn man zu viel Geld druckt, dann führt das ausweglos äh, zu Teuerung. So. Und ähm, dem, das, das finde ich, das ist ähm, kein A priorismus. Ähm, mhm. Denn es gibt, halt, es gibt halt sehr, sehr viele pa Parameter, die letzten Endes ähm, eine Rolle spielen sozusagen, ähm, wo das nicht so sein muss. Jetzt könnte man natürlich empirische Prämissen da dran, rannehmen und schauen, wie hat sich das entwickelt, um die praxiologische These ähm, zu festigen. Genau. Ich würde mich aber jetzt nicht so weit rauslehnen und so einen Satz halt da. Ähm, ähm, so, so wie Bitcoin fixes this? <lacht> genau, also es gibt so, ja, es gibt so viele ähm, Gegenbeispiele, wo das vielleicht nicht funktioniert. Allein schon, ähm, da können wir von mir aus auch gerade zu einem anderen Thema switchen. Ähm, der Punkt, wenn ich sage, Bitcoin fixes this. Es ist natürlich, ähm, naja, das, wie, wie, wie nennt man das, wie, was ist das für ein sprachliches Mittel? Ähm, also es ist halt ein Meme, kann man erstmal sagen, das ist kein sprachliches Mittel, aber äh, was, was, ich, was ich immer ver, vermisse in der Bitcoin-Szene ist halt tatsächlich Folgendes, ähm, man versucht zwar Antworten zu finden, das Geldsystem zu verbessern, und die findet man auch, die kann man auch sehr gut verargumentieren und auch selbst, die kann man sogar a priorisch, also praxiologisch kann man die sogar verargumentieren. Aber wo ich immer so Probleme habe, ist halt tatsächlich, wie organisiere ich eine Gesellschaft, wenn ich beispielsweise die Situation habe, das Geldsystem bricht zusammen, weil die Leute die Idee der Freiheit verstehen, also hinter einem guten Geld vor allem und auch, also Bitcoin als, als hartes Geld wahrnehmen, ne? die Vorteile sozusagen erblicken, stand, stand heute, das ist jetzt eine These wieder, wäre aufgrund der, der, der, des nominalen Vermögens oder der, der, der, der, der, ja, dieses nominale Vermögen, was, aus was die Staaten heutzutage bestehen, also das, das Drucken von Geld aus dem Nichts und damit das, das Rechtfertigen, für Budgetierung in Bürokratismus, um letzten Endes viele Bereiche des Staates ähm, immer fetter zu machen, die letzten Endes eigentlich nur noch darauf beruhen, dass eigentlich nicht nur mit Steuergeldern ähm, diese Bereiche ähm, finanziert werden, sondern auch per, mit Gelddrucken, weil es vielleicht in Situationen kommen könnte, wo das schlichtweg überhaupt, also ich weiß, ich weiß nicht, wie es de aktuell der Fall ist, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade, wenn ich mir die, äh, die US-amerikanische Militär anschaue, das tut so viel Schulden produzieren, also das, das ist, wäre mit Steuereinnahmen vielleicht gar nicht zu stemmen allein, weiß ich nicht. Die haben im Haushalt, die müssen wahrscheinlich noch in andere Dinge investieren. Der Punkt ist halt einfach, dass diese, diese Machtausdehnung immer mehr Geld kostet. Und wenn das Fiat-Geld abgeschafft wird, kann ich, wäre sozusagen eine Vermutung, das ist keine praxiologische oder handlungslogische Betrachtung, ähm, das ist eine Vermutung. Ich glaube, da, das wird sich halt zeigen, äh, würden diese Systeme zusammenbrechen komplett so. Ähm, und was ist dann, jetzt habe ich wieder mega ausgeholt, was ist dann eigentlich der, der rechtliche Rahmen oder was, was ist dann sozusagen die, was sind die ähm, Handlungsweisen, die man dann hat, ähm, in eine Gesellschaft neu zu gründen? Also Rechtspositivismus genau. auch abzuschaffen. Und ganz mein letzter Satz, ähm, da finde ich nämlich genau, dass der, der, ähm, gerade die Anarchokapitalisten ähm, die Privatrechtsordnung da schon Antworten liefert, die sind nicht perfekt. Sind auch, kein, sind auch nicht utopisch ähm, und vor allem basiert das Ganze ähm, auf den libertären Gedanken. Ähm, sozusagen, das Libertarismus ist ja, sind, ist ja auch gewissermaßen konservativ, dass man sagt, man nimmt bewährtes Recht, was sich was schon immer in der Geschichte der Menschheit bewährt hat, und ähm, findet man dann für die Gesellschaft, die sich immer weiterentwickelt, immer neu, immer verändert, ähm, neue Rechte, neue Gesetze äh, in so einer Gesellschaft ähm, der ja, zu bestehen, zu, zu, zu leben, und das muss halt passieren über, über Verträge, über, über echte Regeln sozusagen. Und, und da gibt es ganz viele, ganz viele Bereiche, wo sich die Anarchie kapitalisten beschäftigen. Ne? Ganz wichtig der Bereich, und das ist der wichtigste Bereich vielleicht sogar der Bereich der Sicherheit. Ne? Da gibt es halt viele, ich will jetzt gar nicht darauf hinaus oder tiefer rein, aber da sind zumindest ähm, die Privatrechtsordnung, ist da zumindest, oder die Leute, die Libertären liefern da Antworten. Und das finde ich halt das, das Gute dran. Und ähm, ich frage mich, was, äh, also, ja, was, was letzten Endes der ein oder andere Big Bitcoiner darüber denkt, ähm, weil es, glaube ich, nicht getan ist, zu sagen, ähm, Staat und Geld, äh, Geld trennen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja, das glaube ich auch. Also ähm, es muss ja eine Grundlage geschaffen werden, um äh, irgendwie eine, eine, eine Diskussion überhaupt möglich zu machen. Und momentan ist es ja eher so, dass äh, alles, was, was libertär ist, automatisch rechts ist. Also das ist ja sowieso erstmal ein Framing, was ja ähm, von außen kommt. Ähm, das heißt, da musst du ja auch wieder psychologisch irgendwie hebeln, dass ähm, überhaupt irgendwas möglich wäre. Ähm, und das als Gegenvorschlag anzubringen, ohne aufzuoktroyieren, ähm, wie es jetzt irgendwie in El Salvador passiert ist. Ähm, es wird halt Widerstand geben, es muss ja auch eine Art von Bildung geschaffen werden und vor allem, es wird halt auch nicht helfen gegen, gegen Dummheit. Also es gibt ja immer noch Menschen, die einfach Sachen nicht verstehen, also rein intellektuell. Und da frage ich mich halt, wie, wie, wie das passieren soll. Das kann ich dir nicht beantworten. <lacht> Aber das, ist, ist, sind natürlich, das sind genau diese Fragen, die man sich stellen sollte. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall, ähm, Wenn ich also, da mal einhaken darf. Ja, ich wollte ich sowieso gerade ähm, mal so, so ein, es ist, ist genau der richtige Augenblick tatsächlich. <lacht> also, ähm, äh, das, was Luna gesagt hat, finde ich eigentlich äh, ist meiner Ansicht nach das, das äh, aller Allerwichtigste. Also das ist Bildung. Bildung steht eigentlich, es also ist, ist, ist die Grundlage bei diesem Thema für alles eigentlich. Also da kann mir eigentlich niemand etwas anderes erzählen. Also wenn die Leute nicht wissen, worum es geht und es auch nicht verstehen, dann ähm, wird sich auch äh, automatisch dieser, dieser, dieser gedankliche Wechsel in eine, sag ich mal, äh, Bitcoinisierte Welt auch überhaupt nicht äh, äh, hm. vollziehen lassen. So, das ist äh, so meine Ansicht. Aber jetzt noch mal ganz kurz. Hör ich, wir hören dich. Ja. Wir hören Ihr hört auch. mich? Ich bin nicht ja. zu laut gepegelt oder sonstiges oder so? Nee, du bist perfekt. <lacht> okay, alles klar. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, deswegen. Mhm. Ähm, ja, das ist so meine Sicht der Dinge. Also Und vor allen Dingen, es muss langsam passieren. Und die Menschen sind langsam, sie sind genügsam. Und ähm, Bildung muss man langsam vermitteln, glaube ich. Das ist so wirklich mhm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das, was in El Salvador zum Beispiel geschieht, ähm, finde ich auf der einen Seite äh, ja von oben herab natürlich hm. auf, äh, ja, aufgelegt ähm, aber letztendlich ähm, wenn ich mir so die letzten Berichte angeguckt und äh, durchgelesen habe die es aus El Salvador gibt ähm, äh, sind die Menschen relativ offen dafür und, äh, es wird ja auch einiges dafür getan dass da äh, im Bildungsbereich in Bezug auf Bitcoin äh, ja, einiges passieren wird in den nächsten Jahren hoffentlich also das trifft dann natürlich über Jahre auch. oder Jahrzehnte ne Voll. Das trifft dann natürlich auch auf, auf, auf, auf den Nährboden, wo, wo die eigene Währung ja sowieso schon im Arsch ist. Und, da hat man es ähm, einfach, ja. Genau. So, ähm, ähm, genau, ich würde bloß nochmal erwähnen, ähm, also was du gerade gesagt hast, ähm, ich muss ja sagen, ich muss ja hier die Namen hören, 21 Palm Street. Ne? <lacht> ich muss ja vorsichtig sein. Ich habe ja, hab vorhin schon einen ähm, anderen Namen gedoxt, aber das ist was <lacht> <lacht> das. Wir sind so. ja ja auch Kaffee. Kaffee so, hat man überall Wanzen, genau, ähm, <lacht> so, heutzutage. Ich würde sagen, ähm, das ist vollkommen ähm, richtig und wichtig. Ich glaube, äh, das stimmt ja jeder zu. Ähm, das hat sich auch so gerade im Gespräch am Anfang auch schon bis, so durchzogen, gerade ne, immer die, die Betrachtung, ähm, dass die Erkenntnis, also die Erkennt, ne, nach Erkenntnis streben, ist halt Handeln und, äh, und Wissen ist halt letzten Endes ein Mittel für den Handelnden. Das hatte ich am Anfang gesagt, genau. Ähm, das, das setzt halt auch voraus. Ähm, um auch vielleicht so, also außer der, aus der Erf also nicht aus der Erfahrung, sondern vor der Erfahrung, also von vornherein, also die Erkenntnis theoretisch sozusagen, ähm, das Wissen zu erlangen, was ist eigentlich Freiheit. Also ne, das, das heißt eigentlich ähm, vom, vom, vom Axiomatischen eigentlich. Ich glaube, das ist ja auch so die Idee der Freiheit zu erklären, ähm, was Eigentumsrechte sind. Ähm, und, und das lässt sich ja eigentlich mit dem Mittel Bitcoin hervorragend ähm, bit ja erklären, also ich will das jetzt hier nicht erklären, aber ich meine, äh, das, aber das, das will es ja eigentlich zeigen, ne? dass, du, dass du sozusagen ähm, Herr über dein, dein eigenes Geld ist, dein, den sozusagen, äh, in Anführungsstrichen dein Stimmrecht hast, frei verfügbares verfüg, füg, äh, Geld für dich hast und die äh, die, die die das unkorrumpierbar sozusagen ist. Ähm, natürlich hast du immer noch ähm, das Mittel der Gewalt, an Drohung äh, des Staates, ne, dass du dir sagst, äh, ich nehme dir deine Bitcoin weg, was auch immer das bedeuten mag, ne? oder ich, äh, du darfst deine Bitcoin nicht transferieren, du darfst nicht zahlen damit, was auch immer das bedeuten mag. Ähm, aber da ist, da kommt es nämlich, da nämlich dann ganz genau darauf an, ähm, wenn die Leute das verstanden haben, behalten die sozusagen ihre Keys. Ähm, Ansonsten lassen die sich halt untergraben von der Gewaltandrohung, von der von dem Schmerz der Gewaltandrohung oder der Ausführung von Gewalt. Und das ist genau der Punkt, ähm, wenn es nämlich dazu kommen sollte. Ähm, El Salvador ist halt der, zum Glück, ähm, muss sagen, eher, also es, es fühlt sich eher so an wie, wie ein Öffnen für eine, ich sag mal, liberalere Gesellschaft. Ähm, man kann natürlich jetzt sagen, ähm, gut, also man, grundsätzlich muss man sagen, es gibt immer noch, auf der welt oder es gab immer noch auf der welt interventionistische oder oder ich sag mal staatliche entscheidungen nicht die nicht per se immer schlecht sind oder die auch ähm, ich sozusagen ähm, das, das hat ja auch der jan im praxiolog äh, podcast erklärt ähm, dass man bestimmte anreize setzen kann vielleicht äh, wenn man auch intervenieren kann also das will ich hier gar nicht irgendwie groß ausführen aber es, es gibt halt empirisch überprüfbare ähm, äh, in, der, in der geschichte punkte oder ich sag mal momente wo auch mal Interventionen Intervention, äh, was Gutes gebracht haben. Also ich sag mal, wo der Utilitarismus tatsächlich mal das gemacht hat, was er eigentlich tun soll. Und, Aber mh. ganz kurz zum Einhaken. Ähm, ich, ich weiß halt nicht, ähm, das, das hatte ich euch ja auch schon mal gesagt, ne? meine Theorie von eigentlich ist jeder Libertär, bloß die ganzen, mhm. ganzen Schichten liegen halt darüber. Und ich frage mich, ob, ob der Ansatz nicht der richtige wäre, ähm, eine, eine, eine Rückführung zu dem zu, zu gewährleisten ja. durch Bildung und dann irgendwann auf Bitcoin zu gehen. Also äh, ähm, wenn ich halt mit Leuten rede, die die halt diese ganzen ähm, Sachen sagen, die in den Medien stehen, so ist alles für Kriminelle und so weiter, ja. ähm, die sind ja schon mal komplett raus bei dem Thema. Und da erstmal hinterkommen, das ist sau anstrengend. Also denke ich halt irgendwie muss man doch bei dem eigentlichen Ansetzen, bei dem was eigentlich vorhanden ist und ähm, das stärken und dass dann irgendwann Leute selber darauf kommen, was es, ähm, was das zu bedeuten hat oder halt selber dann auf die diese die ja, Schlussfolgerung kommt. Hm. Nee, ich, ich, glaub, das, ich glaube, viele hm. Menschen möchten das auch gar nicht. Also die fühlen genau. sich so in ihrer äh, in ihrem Kokon, in dem wir hier leben, so gut eingebettet und die haben auf vielen verschiedenen Ebenen auch Andere Probleme, mit denen sie sich äh, viel, viel eher beschäftigen müssen, ähm, die haben überhaupt gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Also, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht. Genau. Also, ich, bei, also ich muss, wenn, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, also ja, bitte. In, in meinem Kollegium auf der Arbeit ähm, habe ich so viele verschiedene Charaktere, die alle sehr, sehr freiheitsliebend sind. Ähm, aber haben den Freiheitsgedanken für sich noch nicht so wirklich entdeckt. Also es wird viel über Freiheit geredet ähm, und auch Eigenständigkeit. und äh, äh, ja. Aber hm. wenn man denen dann mit Bitcoin kommt, <lacht> dann äh, hört es, das, hm. es bei denen auf, ne? weil da ist so die diese, diese Bildungsschwelle einfach viel, viel zu hoch. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Und das hat nichts mit... Äh, äh, nicht-intellektuellen äh, Individuen zu tun, äh, mit denen es da zu tun hat. Habe, äh, nee. Die haben einfach keine Zeit dafür. Und, äh, das glaube ich die auch. Fühlen sich, die, fühl, die fühlen sich einfach wohl mit dem, was sie jetzt gerade haben. Das glaube ich auch. Und das ist auch, Ich finde es so ein Phänomen. Also Wenn ich mit Leuten spreche, meine Mutter ist immer wieder das beste Beispiel. Ähm, früher hat sie ganz oft die DDR verklärt und früher war alles besser und so weiter, aber sie lässt so Sätze droppen, die darauf schließen, wie libertär sie eigentlich ist. Und ähm, mh, vielleicht muss man in diesen Mom lichten Momenten dann irgendwie ansetzen. Ich weiß es nicht. Die müssten aber sehr hell sein. Die müssten sehr mhm. hell sein. Also es ist ja doch mal so eine Erkenntnissache ähm, zwischen, zwischen feststellen, was schief geht. Ähm, und auch erstmal sich selbst zu erklären, was überhaupt schief geht. Ähm, ja. Da muss man auch, ähm, ich sag mal, reflektieren können, zu, ähm, zu wissen, ähm, was man anders machen kann oder an welcher Stelle man was anderes machen kann. Weil letzten Endes hat man keine, keine Kontrolle darüber, was eigentlich in der Außenwelt passiert. Das ist ja ein bisschen so die agoristische Idee, dass man eigentlich sich selbst die Strategien ähm, sozusagen sucht, wie man für sich am besten die Ungewissheit ähm, beseitigen kann, die Be Bedürfnisse befriedigen kann, ähm, über verschiedene Wege, wie zum Beispiel Bitcoin. Und das sind auch nochmal Mittel für andere, also äh, Mittel für andere, äh, Mittel, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ähm, genau, ähm, was man auch nicht ähm, fordern kann, weil fordern ist halt auch wieder, ähm, also sollen ist wollen für andere, sagt man ja. Ähm, kann, man kann halt nicht erwarten, dass selbst wenn die Leute ähm, der ein oder andere das verstehen sollte. Also, gerade ich kann mir vorstellen, es gibt nämlich, um es mal kurz zu sagen, Mises hat zum Beispiel auch in, in diesem Buch vorhin, was ich sprach, bei, bei Socialism and Economic, bla bla bla, ähm, jetzt habe ich das Buch me mega verunglümpft, er hat zum Beispiel auch ähm, äh, Marx eigentlich ähm, gewissermaßen unterstellt oder beziehungsweise er ja, unterstellt, Marx wüsste eigentlich schon, er kenne schon eigentlich, was die Bedeutung des Individualismus bedeutet, aber hat, hat sie zugunsten seiner Ideologie abgelehnt. Also einfach nur ähm, aus Initiative und der Kreativität heraus äh, der Sozialisten, ne, um sein, seine Ideen, sein, sein seine Ideologie letzten Endes durchzusetzen. Und ähm, da kann ich mir halt vorstellen, dass in den höheren, also das das, gibt auch Beispiele wie zum Beispiel ähm, ähm, Alan Greenspan, der ist halt so jemand gewesen, der weiß eigentlich ganz genau, was, was hartes Geld macht, also was die Auswirkungen von hartem Geld sind, hat auch einen Vortrag, äh, einen Aufsatz geschrieben in den 60er Jahren und ähm, Ron Paul heißt er, glaube ich, ne? der hat den das mal vor die Füße geworfen vor ein paar Jahren und gesagt: Hier, würdest du das nochmal genauso schreiben oder würdest du dem jetzt widersprechen? Hat er gesagt: nee, Ich stehe zu jedem Wort hier, was ich hier geschrieben habe. Ne? Also, man muss überlegen: zwischen, zwischen Gold und Fiat, der hat beide, er kennt beide Mindsets. Ne? Aber er, ähm, Alan Greenspan ist eigentlich, man, man sagt so, das ist eigentlich der Herr der Blasen. Ne? Also, der hat eigentlich so viel massiv Geld gedruckt, wie es eigentlich noch nie, kein, ähm, Goldwert, ich weiß gar nicht, was das für, für Jahre jetzt sind, die ich ja gerade aufzähle, aber es gab nicht so einen hohen Goldwert, der jemals geschürft wurde, als, äh, als das, was er an Geld drucken ließ. Ne? Das muss man auch mal sehen. Also, die, diese Eliten, die kennen sozusagen auch ähm, die Idee, die Ideen des freien Marktes, des Individualismus. Das kann ich mir ja. gut vorstellen und <lacht> Keynes war halt auch eher, eher einer, und das hat auch ähm, Rothbard hart kritisiert. Ähm, er hat die halt auch die individuelle Freiheit und den Marktwirtschaft ähm, unterminiert für den Kontrollstand und den Kollektivismus. Also das ist ja auch bekannt. Genau. Ähm, mhm. Einen Satz würde ich noch sagen. Ja. Es, mein letzter Satz ist: ähm, Es spielt keine Rolle. Ähm, ob du halt früher die, das Pro, äh, Proletariat hattest oder heute, ich sag mal so, die, die höhere Elite, die, die Bildungselite oder die, die, die, die bildende Gesellschaft. Es spielt keine Rolle, wie, wie äh, intellektuell die sind. Ähm, du kannst zwischen einem Mathematiker und einem ähm, wenig gebildeteren Menschen, da kann so viel Unterschied sein ähm, vom, vom, vom Kognitiven, aber die, ideologisch kann das komplett gleich sein. Ne? Also das spielt keine Rolle. Hm. Das... Hm. Ich habe gerade gedacht, das ist ja, also das, was ihr beide sagt, spielt ja auch total auf, ähm, auf den Kollektivismus beim bei, bei den Bitcoinern ein. Ähm, weil ich glaube, wir müssen also ein bisschen aufpassen, dass, dass da nicht ähm, eine Faulheit passiert, sage ich jetzt mal. Also die Faulheit von, äh, eigentlich ist es libertär und es entspringt etwas Libertärem, ähm, aber jetzt ist es ja da und wir sind jetzt die Kinder von Bitcoin und ähm, wissen elitär gesehen, was es ist und müssen jetzt die ganze Welt bekehren äh, und wiederholen Phrasen und so weiter. Das, das hat ja auch wieder dieses kollektivistische und damit, daran störe ich mich gerade extrem, ähm, dass da nicht weitergedacht wird. Ähm, mhm. Da muss ich dir beipflichten, genau. <lacht> äh, <lacht> eindeutig. <lacht> also dieses äh, leicht äh, Missionarische, was da ja äh, immer mal wieder äh, durch jeden äh, Bitcoiner irgendwie durchfliegt, ähm, viele, viele sind dem, glaube ich, auch schon, äh, wie soll ich sagen, entkommen. Also ich kann für mich jetzt nur sagen, dass ich äh, dem so ein bisschen entkommen bin. Ja, ich hatte auch das Gefühl, ich muss... Irgendwie muss ich, muss ich den Leuten die frohe Botschaft irgendwie überbringen, <lacht> was dann auch schon wieder äh, zu religiösen äh, äh, Zügen führte. Ähm, aber äh, ich habe jetzt für, also das, was ich beobachte, ist, dass äh, die, die wirklich äh, versuchen, ähm, aktiv andere Leute zu orange pillen, ähm, immer weniger werden. Zumindest die, die ich so in den letzten Jahren so kennengelernt habe. Also es sind meistens immer die Leute, die neu dazukommen. Mhm. Und äh, das kann ich auch ganz gut nachvollziehen, weil die Phase hatte ich ja auch. <lacht> aber ja, mittlerweile äh, lehne ich mich zurück und mhm. ähm, beobachte. Und äh, die Leute kommen und fragen irgendwann. Und das genau, ich, ich muss aber... Ich würde gerne mal an der Stelle was, was klarstellen. Das, also man muss das schon unterscheiden oder also das, Nicht, dass uns das jemand hier irgendwas vorwirft. Also Kollektivismus, was das ist eigentlich, ist, ist ja letzten Endes eine, eine Ideologie, auch eine politische Ideologie, wo eigentlich, also dessen Bedeutung eigentlich, also das, das Kollektivinteresse, wohlgemerkt, ne? die Bedeutung davon, über die individuellen Rechte und Freiheiten steht. Also Hayek hat es auch, ich glaube, in ich bin mir nicht mal ganz sicher, ich glaube, in der, der, der Weg der Knechtschaft ähm, argumentierte er halt konkret, dass Kollektivismus eben die Freiheit und die Individualität einschränkt ne? und dass sozusagen dann auch Kollektivismus immer ein, ein Zentralist, was Zentralistisches ist, also sozusagen die Übermacht der Regierung als eine Art Tyrannei, wohlgemerkt, ähm, zu, zu Unterdrückung führen kann. So, Das nennt man dann vielleicht, je nach Ausprägung, Sozialismus. So, Da muss man immer aufpassen, was man dann sagt, finde ich, ähm, also Aber, gibt es also gibt es sozusagen zwei Definitionen von Kollektivismus. Ja, es, gibt, es gibt dann noch ähm, zum Beispiel also das, das ist ja das Argument wo ihr jetzt oder das was ihr also wo ihr jetzt beide hinwolltet oder was glaube ich eure Aussage war ähm, und das das bedeutet ja sozusagen dass man oder dass es bestimmte also gerade in der Bitcoin Community könnte man das unterstellen. Wo wir gemerkt unterstellen, das ist äh, nicht handlungslogisch, ähm, dass es äh, ja, ich habe. <lacht> das, das ist der Alkohol, den ich nicht trinke. Ähm, dass es gewistische, äh, gewistische, dass es kollektivistische Komponente gibt. So. Also bestimmte Teilnehmer, ne? also wir beobachten halt Teilnehmer, die eine gemeinsame Vision für eine Zukunft haben, ne? für Bitcoin und die teilen wir, die, Arbeit, die äh, arbeiten wir zusammen aus sozusagen. Ne? Und da gibt es natürlich. Da kann man jetzt sagen, kollektivistisch ähm, ist auf Personen bezogen, also auf Vorbilder, auf äh, Wegweiser, ähm, die, eine, die dann sozusagen eine Kolle vielleicht unbewusst eine kollektivistische Haltung einnimmt. Ne? Also man, man, ähm, man untergräbt seine eigenen Präferenzen für eine kollektivistische Haltung, also für eine für, für, für, für ein, ähm, Kollektiv sozusagen. Ähm, das kann man, und das ist jetzt sozusagen die Kritik, glaube ich, das, was ihr aussagen wollt. Also das, das ist das, was ich auch so ein bisschen heraushöre. oder... Ja, also, also ich glaube, ich glaube ich, ich, ich glaub halt, dass wir, ähm, nicht wir, sondern ähm, Wir der Staat. Nicht wir der Staat, sondern wir die Menschen <lacht> im Allgemeinen. <lacht> äh, und da sind wir vielleicht wieder beim, beim, beim Anfang. Ähm, Glaubenssätze hinterfragen. Ähm, mh, auf welcher Ebene agiere ich? Ähm, welche Entscheidung treffe ich? Warum? Ähm, und das eben auch. Ähm, Bitcoiner das aber auch tun, finde ich. Und das ist oder tun sollten. Ähm, das würde ich mir jedenfalls wünschen, weil das ist, ähm, wenn wir dann als Kollektiv wahrgenommen werden, dann ist es von außen betrachtet nur logisch, äh, wie geframed wird. Ähm, und ja, da wieder diesen ähm, ich, ich habe so einen Konflikt zwischen ähm, Bitcoin ist dies und jenes und ähm, bi wir, die, die, die Bitcoiner machen Bitcoin zu dem und jenem. Mhm. Äh, aber Bitcoin ist, ne? also es ist ja ohne mhm. Bitcoiner. Und ähm, wenn wir uns eher auf das Libertäre wieder zurückbesinnen ähm, und äh, daraus agieren und nicht aus dem, oh Gott, Bitcoin ist das und das, so, da, das würde ich mir wünschen. Mhm. Ich musste mir das Mikro gerade stumm schalten, aus grünen. Ähm. sind ja am Kaffee, ich trinke zu viel. Also ich dachte, du hast jetzt vor Wut geschäumt oder so. Nee, gar nicht, gar nicht. Ich, ähm, ich ähm, verstehe deine, versteh deine Aussage. Ähm, ähm, also das, das, das Ding ist halt immer, das Problem ist halt immer, ähm, du es ist halt ein, was heißt Problem? Das ist ja kein Problem, aber es ist ja letzten Endes eine, sind ja die Menschen, es ist eine lose Ansammlung von, von Menschen, die handeln, ne? die Gemeinschaft Interessen verfolgen, die äh, in einem, ja, ich sag mal, in einem immateriellen Gut ähm, einen Entgeltkandidaten letzten Endes sehen. Ne? Das so als, als äh, wahrscheinlich erste Idee, okay, man kann es jetzt verkaufen als, äh, was auch immer, Wertspeicher, als, als irgendeine Art Asset. Ähm, da sind natürlich die, die die Betrachtung von Wert, die ist jetzt subjektiv, also was ist jetzt auch, ob das jetzt monetärer oder nicht monetärer Wert haben kann, ähm, davon abgesehen, ähm, ist, macht es schon Sinn, also nicht monetärer Wert von Geld ist sehr wichtig, das kann zum Beispiel ähm, Bitcoin sein, da es dezentral funktioniert, und es nicht korrumpierbar ist, macht es das, macht das halt wirklich zu einem einmaligen, ähm, interessanten Asset, ne? das könnte ein Grund sein, ähm, aber trotz ist es halt die Freiwilligkeit, die man dahinter hat, ne? ähm, Wenn, wenn sozusagen das, das Vertrauen sinkt, das als Geldkandidaten zu verwenden oder für welche Zwecke auch immer, ähm, dann wird sich, wird sich dieses, äh, ja, dieses Kollektiv kann sich damit auch ähm, zerstören, ganz einfach. Oder dieser, dieser Gedanke hinter dem, hinter dem, äh, der Idee des Geldes da. Ähm, Aber also, ist es denn, hm, ist es denn, hm? äh, äh, ist es denn ein Kollektiv? Ich meine, im Kollektiv, Kollektiv sind wir ja eigentlich nur auf Twitter und sonstigen äh, shitposting Genau, also es ist, ja, ist, ist ja nichts verk ver Verklärtes zu sagen, das ist ein Kollektiv. Also eine Gruppe, Menschen sind immer in Gruppen, sind, sind Herdentiere. Ähm, die Frage ist halt, ob das politisiert wird per Ideologie, also ob das dann kollektivistisch wird. Das ist halt die Frage und ähm, das kann man halt natürlich nicht beantworten überhaupt nicht pauschal. Das ähm, könnte man vielleicht tendenziell in bestimmten Situationen, ne, zum Beispiel, was ich sagte, bestimmte Wegweiser ähm, oder ähm, dass man, dass, was was Luna sagt, ähm, dass man aufhört vielleicht ähm, darüber nachzudenken über das das ist und das sein oder dass das, ähm, das könnte ne, über über das könnte nachzudenken. Das heißt, ähm, was also die die Fragen, die ja eigentlich immer kommen, sind ja eigentlich ähm, so, ich würde es jetzt unter dieser Headline Hyper Bitcoinization packen, zum Beispiel. Ne? Ähm, dass, dass das ja eigentlich schon eine sehr paradoxe Situation ist, wenn dann wenn schon jemand sagt oder die Konsequenz, die erste Konsequenz eigentlich ist, ja, Bitcoin in der Adoption, ähm, Staat und Geld drin. So, aber welche Kausalitäten stecken dann dahinter am Ende des Tages? Mhm. Und ähm, das meinte ich halt schon vorhin heute. Ich bin da ziemlich von überzeugt, dass eigentlich das, also aus, aus, aus, ähm, Praxiologischen Gründen schon und aus der, ähm, aus der Idee der ähm, das, das Eigentumsrechtsaktion, was sozusagen die früh jüngere äh, österreichische Schule eigentlich ähm, erklärt oder, oder ähm, sagt, dass man letzten Endes ja immer noch über den Weg, der über, über die Idee der Freiheit sich sozusagen als Gesellschaft weiterentwickeln muss, ne? aus dem Individuum heraus in die Gesellschaft, weil du willst halt letzten Endes Handel betreiben, du willst mit Menschen interagieren, du willst äh, von der Arbeitsteilung profitieren, um letzten Endes ähm, Synergieeffekte äh, zu erzeugen. Du, du willst ein Geld benutzen, um halt die doppelte Koinzidenz nicht zu haben. Das heißt, dass du ein äh, Tauschmittel hast, was du gegen Güter eintauscht oder gegen Dienstleistungen. Wenn es halt kein freies Geld ist, kommst du halt wieder genau in, die, in diese Spirale zurück, was halt Staaten haben mit dem staatlich monopolisierten fiat -Geld. Du wirst halt wieder per Zwang in ein Korsett gesteckt und ähm, musst Dinge tun, worauf du keinen Bock hast. Oder, ähm, oder du wirst bestimmte Ziele verfolgen, die, die, die, die du gar nicht umsetzen oder ähm, gar nicht die Mittel dazu hast, die umzusetzen, weil du vielleicht ähm, per Gesetz oder was auch immer ähm, sozusagen aufgehalten wirst oder was auch immer. so Und da muss jeder für sich, glaube ich, entscheidend oder für sich entscheiden, ähm, was für ihn Freiheit bedeutet. Und schlichtweg ist halt Bitcoin einfach die, die ultimative Freiheit, ne, für sich, für seine Präferenzen letzten Endes ähm, äh, zu verfolgen, Ziele zu verfolgen. Ähm, und Bitcoin kann halt ein Mittel um, unter anderem sein, um ähm, diese Ziele zu verwirklichen, so Ja, <lacht> Was ich noch sagen wollte, ist, man kann natürlich nicht erwarten, dass die Gesellschaft, ähm, dass sich jeder in der Gesellschaft ähm, damit ja, auseinandersetzen muss, beziehungsweise ähm, es gibt halt Menschen, die tauschen lieber gern Sicherheit ein für Freiheit. Ne? Also es ist dann wieder die die die Sache, äh, der, der Souverän seiner selbst zu sein. und Aber es gibt ja genug Ansätze und es gab vor allem schon genug Ansätze in, in der Geschichte der Menschheit, alles vor den Großstaaten, wo es eben Sicherheitsdienstleistungsarten ähm, gab wie zum Beispiel in, in, in Irland, ähm, über unabhängige Schiedsgerichte unter Clans ähm, Konflikte gelöst äh, wurden oder auch ähm, Sicherheitsdienstleister anstatt äh, königlicher Garten und so ein Kram ähm, herangezogen wurden, wenn es zu Konfliktsituationen kam, einfach deswegen, dass auch Monarchen gesagt haben, okay, äh, mir äh, ist die Kapitalbindung ganz wichtig in einem Staat, äh, das ich denke über, eine über, Monarchie denkt über, über lange Zeiten hinweg, also die will auch eine Produktionsstruktur aufbauen ähm, und natürlich ist Krieg dann immer absolute Kapitalvernichtung und deswegen ähm, hat man so, so versucht so, war, natürlich ähm, Konflikte zu vermeiden und wenn es Konflikte gab, dann hat man das halt äh, per Sicherheitsdienstleistung outgesourced, also gab es alles schon. Oder ähm, ich finde ja auch dieses Beispiel vom Hammersbach-Teil so also geil. Ja, das ist auch super. Möchtest du was sagen dazu? Interessiert ähm, mich. Also das, das, das ist ein, ein, ein kleines Tal in Baden-Württemberg, was über 500 Jahre ähm, eigenständig ähm, gewirtschaftet und eine eigene Rechtsprechung hatte und zu keinem Fürstentum zugehörig war. Durch, durch Zufälle der Geschichte sozusagen ist es dazu gekommen und die hatten eine eigene... Äh, einen eigenen ähm, äh, Vogt wird oder wie, wie nannte man, nannte man das? Äh, es war ein, eigentlich, ja, eigentlich nur ein Bauer, der gewählt wurde oder irgendjemand anderes aus dem Tal, der dann Rechtsprechung gemacht hat, also der dann das Gericht vertreten hat. Und, aber im Sinne des Hammersbachtals und deren Bewohner. Und das finde ich total geil, wie, wie die sich einfach ähm, gemeinsam auch gegen Fürsten, Kaiser, Könige, und was wir sie nicht durchgesetzt haben, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen unabhängig bleiben und das es hat für, funktioniert. Das ungefähr 500 Jahre, ne? Genau, 500 Jahre mitten in Deutschland. Und darüber hört man nichts, ne? Außer halt beim Oliver Gorus Podcast. <lacht> <lacht> genau. Genau, also ich meine, habt, habt ihr jetzt noch was? Also, super Beispiel, das hast du auch gerade mal gut erklärt, das muss ich auch nochmal sagen. Das, das hatte ich zum Beispiel auch vergessen in, in, im Detail, wie die das eigentlich gemacht haben. Da äh, fand ich gut gerade. Ähm, genau, also ich, Sie haben jetzt so schon wieder eine Stunde um. Ne? Ja, wir können ja, wir können ja ähm, einfach nochmal eine zweite Folge machen. Ja, also, <lacht> ist, genau. ist alles ähm, ziemlich spontan, von daher. Ähm, ja, dann trinken wir unsere Getränke, unsere Getränke aus und gehen. es ist noch kalt. Aber du kannst ja leider nicht mit Satz zahlen, deswegen rennen wir einfach weg. Auch nicht. Das machen wir Umpassen. auf the record. Genau. Das ist aber absolut nicht kapitalistisch, was wir machen. Egal. Genau. Alles klar. Gut, ich sag, ich sag so mal Tschüss, ne? Ja, okay. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.